Ich stelle fest, das G8 ist in NRW gescheitert. Wir halten fest, man findet sich damit ab, dass wir in einem Staat leben, in dem alle Datenautobahnen privatisiert sind. Wir verspielen die Energiewende, wenn wir sie in die Hände der Industrie übergeben. Das bedingungslose Grundeinkommen hat dabei einen Effekt, der ist kaum zu unterschätzen, denn es sichert die wirtschaftliche Existenz von Menschen einfach absolut dass eine Wohnsitzauflage die Arbeitsmarktintegration behindert, möglicherweise in erheblichem Umfang. Dass viele, glaube ich, den Unterschied zwischen Medienkompetenz und Informatik überhaupt noch nicht begriffen haben. Es gibt wirklich viele Chancen und die liegen nicht nur in der Flexibilisierung, sondern auch tatsächlich darin, dass sich Menschen hier verwirklichen können. Kriminalität entwickelt sich da, wo es einen Markt gibt, wo es Möglichkeiten gibt. Man findet sich damit auch ab, dass wir in einem Land leben, in dem alle Daten Landstraßen einer Handvoll von Großkonzernen gehören. Die Umfragen belegen, NRW will kein G8. Und dieses Grundvertrauen des Staates in den Menschen zu zeigen und öffentlich zu machen, das ist ein Effekt, den das bedingungslose Grundeinkommen durchaus haben kann. Ich nenne mal ein Beispiel, Bitcoin sagt Ihnen eventuell was, ein Zahlungssystem jenseits nationaler Kontrollmechanismen. Das ist doch ein Teufelskreis, solange ich sage, wir brauchen kein Informatik verpflichtend, warum sollte ich dann Informatik auf Lehramt studieren? Eine Energiewende, die gelingen soll, ist dezentral. Eine Energiewende, die gelingen soll, ist solidarisch. Und man findet sich damit ab, dass wir in Kommunen leben, in denen fast alle kommunalen Datenwege in privater Hand sind. Und das wird eine Umwälzung, die uns alle noch richtig hart treffen wird, wenn wir solche digitalen Dinge nicht endlich auf die Agenda setzen. Kein einziges Bundesland, das an NRW grenzt, hat am g 8 festgehalten. Schranken überall, digitale Wege in Fürstenhand. Herzlich willkommen im digitalen Feudalismus, meine Damen und Herren. Eine Energiewende.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 reicht selber ein, weil ihr ja nicht die Eier in der Hose habt, zu sagen, da habt ihr doch was Gutes gemacht.